Hallo meine Lieben, ich bin Dr. Ami, ich bin Zahnärztin und in diesem Video möchte ich mit euch über Zahnstein sprechen. Was ist Zahnstein eigentlich, wie entsteht Zahnstein und vor allem natürlich, was kann man dagegen tun? Aber bevor ihr dieses Video anschaut, würde ich euch empfehlen, dass ihr erstmal mein Video über Plug anschaut. Ich verlinke euch das einmal hier oben und auch unten in der Beschreibung, denn ich finde es sehr wichtig, erstmal zu verstehen, was eigentlich Pluck ist um dann zu verstehen, was Zahnstein ist. Und ihr werdet gleich auch noch genauer erfahren, warum das so wichtig ist. Also am besten erstmal, wie gesagt, das Plug-Video anschauen und danach kommt gerne zu diesem Video zurück und schaut dieses Video weiter. Und für alle anderen, die das Video schon kennen, geht's jetzt los. Also bleibt dran! Was ist Zahnstein denn jetzt eigentlich und wie entsteht er? Zahnstein ist mineralisierte Plaque. Also man kann auch sagen verkalkte Plaque. Zahnstein entsteht nämlich dadurch, dass sich Mineralien aus dem Speichel, vor allem Calcium, in die Plaque einlagern. Also der Zahnstein entsteht aus der Plaque und wo keine Plaque ist, da entsteht logischerweise auch kein Zahnstein. Viele von euch dürften schon beobachtet haben, dass Zahnstein vor allem und sehr schnell hier unten an den Unterkiefer-Schneidezähnen auf der Innenseite entsteht. Das hat auch einen ganz bestimmten Grund, weil hier unten nämlich große Speicheldrüsen liegen und die Ausführungsgänge dieser Speicheldrüsen, die enden genau dort unter der Zunge und wenn da ganz viel Speichel austritt und in dem Speichel eben diese Mineralien enthalten sind, dann kann die Plaque auch sehr schnell verkalken oder mineralisieren. Und deswegen entsteht dort unten auch sehr schnell Zahnstein. Aber auch hier oben an dem ersten großen Backenzahne-Oberkiefer, auch da entsteht ganz schnell Zahnstein, weil hier vor dem Ohr auch noch große Speicheldrüsen liegen, auf jeder Seite eine. Und auch da tritt ganz viel Speichel aus und da entsteht dann dementsprechend auch sehr schnell Zahnstein. Das wissen vielleicht einige von euch noch gar nicht unbedingt. Zahnstein kann generell aber natürlich an jedem Zahn entstehen, also auch an anderen Zähnen. Und ich habe sogar Patienten, die hatten wirklich an jedem Zahn Zahnstein. Und zum Teil in extremen Fällen ist es so doll, dass man kaum noch was vom Zahn sieht, weil alles voller Zahnsteine ist. Das sind dann wirklich die extremen Fälle. Zahnstein kann aber nicht nur im sichtbaren Bereich, also oberhalb des Zahnfleisches entstehen, sondern auch unter dem Zahnfleisch, wo man ihn gar nicht sehen kann. Und dann spricht man auch nicht von Zahnstein, sondern man nennt das Ganze Konkremente. Es ist aber im Prinzip das gleiche, nur eben unter dem Zahnfleisch. Allerdings ist diese Art von Zahnstein, also Konkremente, die sind ein bisschen härter und auch schwieriger zu entfernen als der Zahnstein oberhalb des Zahnfleisches. Und der Zahnstein selbst ist ja auch in der Regel gelb, ist ein bisschen beige von der Farbe her. Und Konkremente sind sehr, sehr dunkel, fast schon schwarz, weil sich in den Konkrementen auch noch Blut eingelagert hat. Und Konkremente sind auch auf dem Röntgenbild zu erkennen. Das ist dann so ein kleiner, rundlicher da auf der Wurzeloberfläche drauf, sieht man sehr gut im Röntgenbild und dort wo Konkremente sind, sind meistens auch tiefe Zahnfleischtaschen und es liegt schon eine Parodontitis vor. Aber was ist denn jetzt eigentlich das Schlimme am Zahnstein? Warum muss er entfernt werden und was passiert, wenn man ihn nicht entfernt? Also der Zahnstein als solches ist in erster Linie gar nicht unbedingt schädlich sondern was ihn wirklich schädlich macht, ist seine extrem raue Oberfläche. An dieser rauen Oberfläche können sich nämlich sehr leicht Bakterien festsetzen. Das ist die perfekte Stelle für Bakterien, um sich anzuhaften. Und deswegen ist auf dem Zahnstein ganz oft auch eine Plackschicht drauf. Das ist also ein Teufelskreis. Ihr habt erst Plagg, die kann dann irgendwann verkalken und zu Zahnstein werden und auf dem Zahnstein entsteht wieder neue Plaque und wieder neuer Zahnstein, also die Zahnsteinschicht wird immer dicker und es tummeln sich immer wieder Bakterien an dieser Stelle und die Bakterien sind das was eigentlich das schlimme ist. Die Bakterien können nämlich natürlich in dem Bereich auch Karies hervorrufen und was aber noch viel viel häufiger der Fall ist, auch Zahnfleischentzündungen. Der Zahnstein ist ja in der Regel direkt am Übergang zum Zahnfleisch und wenn sich dort diese Bakterien tummeln, dann entzündet sich das Zahnfleisch. Deswegen habt ihr auch ganz oft, wenn der Zahnstein entfernt wird, dass das Zahnfleisch anfängt zu bluten. Das blutet nicht, weil dieser Zahnstein so brutal entfernt wurde, dass das Zahnfleisch verletzt wurde. Nein, das Zahnfleisch blutet, weil es bereits entzündet ist. Entzündetes Zahnfleisch hängt schon bei einer kleinen Berührung an zu bluten und das ist eben ein Zeichen dafür, dass das Zahnfleisch bereits entzündet ist. Und diese Zahnfleischentzündung, wenn die länger bestehen bleibt, die kann dann auch zu einer Parodontitis werden. Parodontitis, nur einmal ganz kurz, ist eine Entzündung des gesamten Zahnhalteapparats. Die Entzündung vom Zahnfleisch ist also übergegangen auf den Zahnhalteapparat, das heißt auf den Knochen, auf die Wurzelhaut, auf die Fasern, die den Zahn mit dem Knochen verbinden. Und eine Parodontitis ist nicht mehr heilbar. Wenn, wenn ihr eine Parodontitis habt und sich der Knochen entzündet hat, dann zieht sich der Knochen zurück und er kommt dann auch nicht wieder. Das heißt, Knochen, der einmal weg ist, der bleibt auch weg. Und ihr bekommt nie wieder den ursprünglichen, gesunden, heilen Zustand hin. Deswegen sagt man, sie ist unheilbar, weil man nie wieder den komplett gesunden Zustand, wie er ursprünglich einmal war, wiedererlangen kann. Und deswegen ist es natürlich logisch, dass man unbedingt vermeiden sollte, dass Parodontitis entsteht. Dementsprechend vermeiden sollte, dass eine Zahnfleischentzündung entsteht und Daraus folglich natürlich der Zahnstein entfernt werden sollte, damit die Bakterien dort entfernt werden und keine Zahnfleischentzündung entstehen kann. Wie kann man den Zahnstein denn jetzt also entfernen? Kann man ihn auch selber zu Hause entfernen? Die Frage habe ich auch sehr oft schon von euch gestellt bekommen. Also ich würde dringend davon abraten, den Zahnstein selber zu entfernen. Es gibt ja auch solche Kits, die man sich im Internet kaufen kann, wo bestimmte Instrumente drin sind, um den Zahnstein zu entfernen. Bitte lasst die Finger davon. Ihr könnt damit so viel kaputt machen. Ihr könnt den eigentlich harten Zahnschmelz zerkratzen. Ihr könnt aber noch viel, viel leichter auch die Wurzeloberfläche, also das Wurzelzement zerkratzen. Das ist nämlich viel weicher als der Zahnschmelz. Und direkt am Zahnfleisch, wenn ihr dort den Zahnstein entfernt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ihr eben auch da unter dem Zahnfleisch direkt darunter die Wurzeloberfläche zerkratzt. Das passiert ganz, ganz leicht. Und letztendlich könnt ihr natürlich auch euer Zahnfleisch verletzen. Aber nicht nur das, also mal abgesehen davon, dass ihr damit sehr viel kaputt machen könnt, bin ich mir ziemlich sicher, dass ihr den Zahnstein, wenn ihr ihn selber entfernt, auch niemals vollständig entfernt weil ihr überhaupt gar nicht richtig gucken könnt. Erstens vom Winkel her könnt ihr es nicht gut sehen, selbst wenn ihr einen kleinen Mundspiegel zu Hilfe nehmt, könnt ihr es nicht hundertprozentig genau sehen. Ihr habt mit Sicherheit auch nicht so ein schönes, helles Licht wie in der Zahnarztpraxis um richtig leuchten zu können. Also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wenn ihr das selber entfernt, dass er nicht vollständig entfernt wird. Und zudem, ich hatte es ja auch schon angesprochen, könnt ihr auch Zahnstein weiter hinten bekommen, an den Backenzähnen und an gar nicht einsehbaren Stellen. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass der Zahnstein professionell entfernt wird. Das heißt, entweder von eurem Zahnarzt oder aber bei der PZR von eurer prophylaxe -Helferin. Und die haben wirklich die richtigen Instrumente, um den Zahnstein sanft und schonend zu entfernen. Das ist nämlich ganz wichtig, damit man nichts kaputt macht. Ich habe ja schon ganz, ganz viele Videos gemacht zu vielen Themen, unter anderem über die PZR. Da erkläre ich nochmal ganz genau, wie die Belege entfernt werden, mit welchen Instrumenten das gemacht wird. Da möchte ich jetzt gar nicht nochmal im Detail drauf eingehen. Und da erkläre ich nochmal ganz viel zur Zahnreinigung. Ich habe auch schon ein Video darüber gemacht, harte oder weiche Borsten. Denn ich habe ja schon immer in meinen Videos gepredigt, sanft die Zähne zu putzen. Und das nützt jetzt nichts, wenn ihr sanft eure Zähne putzt und hinterher so ein Instrument nehmt, euren Zahnsteine abkratzt und alles kaputt macht. Deswegen ist es wichtig, dass ihr Produkte verwendet, die sanft sind zu euren Zähnen und eurem Zahnfleisch. Ich habe also auch schon ein Video darüber gemacht, welche Produkte ich benutze. Und all diese Videos, die da interessant sein könnten für euch, die verlinke ich euch hier nochmal unten in der Beschreibung. Schaut da unbedingt rein, guckt euch auch die anderen Videos an. Falls ihr die noch nicht gesehen habt, da sind auf jeden Fall immer Videos verlinkt, die euch noch interessieren könnten. Also wie gesagt, lasst den Zahnstein unbedingt professionell in der Zahnarztpraxis entfernen. Das reine Zahnstein entfernen wird auch einmal im Jahr von der Krankenkasse bezahlt. Also einmal im Jahr ist es sowieso, wird es übernommen von der Krankenkasse. Es kann sogar sein, dass ihr einen ganz netten Zahnarzt habt und er es alle halbe Jahr macht, nämlich mit jeder Kontrolle. Immer wenn ihr zur Kontrolle da seid, entfernt er vielleicht sogar auch den Zahnstein. Kann sein. Wenn das so ist... Dann schenkt er euch das zweite Mal. Das macht er denn aus Nettigkeit, wenn er es nicht berechnet, denn er kann es nur einmal abrechnen und wird nur einmal dafür bezahlt. Nichtsdestotrotz würde ich euch ans Herz legen, zur professionellen Zahnreinigung zu gehen, denn das ist immer noch mal gründlicher als das reine Zahnstein entfernen. Die Zähne werden erstens noch mal gründlicher gereinigt und auch wirklich alle Zähne gereinigt, selbst wenn kein Zahnstein drauf ist, wird der Biofilm entfernt und die Zähne werden bei der professionellen Zahnreinigung auch poliert und an einer polierten, glatten Zahnoberfläche können sich nicht so leicht wieder Bakterien festsetzen. Dementsprechend entsteht nicht so schnell wieder diese feste Plaque und nicht so schnell wieder Zahnstein. Das ist also ganz wichtig und deswegen ja, würde ich euch ans Herz legen, zur professionellen Zahnreinigung zu gehen und das auch regelmäßig. Wenn der Zahnstein jetzt bei der professionellen Zahnreinigung oder zumindest von eurem Zahnarzt entfernt wurde, dann liegt es jetzt an euch, alles dafür zu tun, damit er nicht wiederkommt. Oder zumindest nicht so schnell und nicht so viel wiederkommt. Aber idealerweise natürlich am besten gar nicht. Und dann gibt es gewisse Dinge, die man tun kann, damit er nicht wiederkommt. Das erste könnt ihr euch ja bestimmt schon denken, das ist eine optimale hervorragende mechanische Reinigung, sprich eine super Mundhygiene. Und zwar ist es da ganz besonders wichtig, dass ihr die Zahnzwischenräume richtig reinigt. Die Schneidezähne haben ja einen sehr länglichen Zahnzwischenraum, deswegen ist da auch gut geeignet, Zahnseide zu verwenden. Wenn ihr Interdentalbürsten benutzt, reinigt ihr zwar auch den Zahnzwischenraum, aber ja eher punktuell. Und der Zahnzwischenraum ist aber eher länglich. Das heißt, wenn ihr hier Zahnseide benutzt, ist das sehr gut geeignet, um wirklich die ganze Fläche von oben bis unten abzufahren. Die eine Wand und auch die andere Wand des Zahns. Und wenn ihr das macht, dann habt ihr schon mal einen großen Teil dazu beigetragen, dass Zahnstein nicht so schnell wiederkommt. Und was ich euch noch ans Herz legen würde, ist eine Solo-Zahnbürste zu verwenden. Auch darüber habe ich schon ein Video gemacht, auch das verlinke ich euch noch einmal unten in der Beschreibung. Eine Solo-Zahnbürste verwendet man am besten nach dem Zähneputzen. Und wenn ihr die benutzt, um dann nochmal explizit zumindest die Innenseite hier eurer Unterkiefer-Schneidezähne zu putzen, dann habt ihr schon mal im Zusammenhang mit der Zahnseite einen ganz, ganz großen Teil dazu beigetragen, dass Zahnstein nicht so schnell wiederkommt. Also die mechanische Reinigung ist da sehr, sehr wichtig. Dann gibt es noch spezielle Zahnpasten, die bestimmte Inhaltsstoffe enthalten, die wiederum die Zahnsteinbildung hemmen. Diese Inhaltsstoffe sind zum Beispiel Zinkcitrat, Polyphosphate, Pyrophosphate oder auch Phosphonate. Diese Inhaltsstoffe, die hemmen die Ausfällung von Kalziumsalzen und damit letztendlich die Zahnsteinbildung. Also wenn ihr solche Zahnpasten benutzt, wird auch die Zahnsteinbildung gehemmt. Ihr könnt dann theoretisch trotzdem noch Plaque auf den Zähnen haben, aber die Plaque verwandelt sich nicht mehr unbedingt in diesen festsitzenden Zahnstein. Es gibt auch Mundspülungen mit diesen Inhaltsstoffen, die die Zahnsteinbildung hemmen. Ich habe auch schon ein Video über Mundspülung gemacht, schaut euch das an, ich verlinke das auch nochmal unten in der Beschreibung, denn da erkläre ich nochmal ganz genau, was ich von Mundspülung eigentlich halte. Und ja, ich bin ja, ich fasse es nochmal kurz zusammen, immer sehr dafür, erstmal die mechanische Reinigung zu nutzen und die so weit zu optimieren, dass die wirklich perfekt ist. Und dann im zweiten Schritt, wenn man das vielleicht auch nicht ganz gut hinbekommt oder spezielle Fälle hat, wie auch immer, dann kann auch mal eine chemische Reinigung im Sinne einer Mundspülung Sinn machen. Aber erstmal würde ich immer das Mechanische vorziehen. Aber wie gesagt, es gibt halt auch Mundspülungen, die dann eben die Zahnsteinbildung hemmen können. Als weiterer Punkt, auch ganz, ganz wichtig, ist selbstverständlich die Ernährung. Wenn man sich Zucker- und Kohlenhydratarm ernährt, dann entsteht auch gar nicht so viel Plagg und wo keine Plaque ist, entsteht auch kein Zahnstein. Also da spielt die Ernährung eine Rolle, aber nicht nur das, es ist auch wichtig im Zusammenhang mit der Ernährung, dass man genügend fettlösliche Vitamine zu sich nimmt. Die fettlöslichen Vitamine sind die Vitamine E, D, K und A. Diese fettlöslichen Vitamine spielen nämlich beim Kalziumstoffwechsel eine Rolle. Und zwar kann es sein, dass ihr zwar genügend Kalzium im Körper habt, aber dieses Kalzium nicht in die Zähne eingelagert wird. Ihr wisst ja bestimmt, dass Kalzium wichtig ist für die Zähne und den Knochen und dort eingelagert wird, wird auch wieder mal ausgelagert, das ist so ein Gleichgewicht, geht immer hin und her, aber letztendlich soll es ja in den Zähnen ankommen und in den Knochen. Wenn es aber dieser Kalziumstoffwechsel gestört ist, weil zum Beispiel diese fettlöslichen Vitamine fehlen, die dafür benötigt werden dann bekommt man Probleme, dann wird das Kalzium auf einmal an Orten eingelagert, wo es gar nicht hingehört, zum Beispiel in der Plaque. Und dann kann es eben dazu kommen, dass man schneller Zahnstein bekommt, wenn diese fettlöslichen Vitamine fehlen, die für die Einlagerung in die Zähne nötig sind. Da könnt ihr zum Beispiel mal überprüfen, ob ihr da vielleicht einen Mangel habt an diesen fettlöslichen Vitaminen. Und letztendlich sind für die fettlöslichen Vitamine wie der Name ja schon sagt, auch Fette nötig. Denn nur in Verbindung mit wiederum Fetten können wir die fettlöslichen Vitamine gut aufnehmen. Anders als bei wasserlöslichen Vitaminen, die nur Wasser benötigen. Das heißt, Frauen, die auf Fette weitestgehend verzichten, weil sie schön schlank bleiben wollen und nicht zunehmen wollen, die haben da auch zum Teil Probleme, weil sie die fettlöslichen Vitamine nicht mehr gut aufnehmen können und dadurch auch ein Mangel entsteht. Also ihr seht schon, Ernährung ist auch ganz, ganz wichtig in dem Zusammenhang. Und als letzten Punkt, ich hatte es schon erwähnt, ist eine regelmäßige, professionelle Zahnreinigung wichtig. Einerseits natürlich dafür, dass falls doch Zahnstein entstanden ist, dass der entfernt wird aber auch eben, dass sämtliche Verfärbungen entfernt werden, alle rauen Stellen entfernt werden und die Zähne am Ende poliert werden, sodass die Zähne eine ganz, ganz glatte Oberfläche bekommen und sich nicht so leicht wieder Bakterien festsetzen können und damit auch nicht so schnell wieder Zahnstein entsteht. Also fassen wir das Ganze noch einmal zusammen. Wenn ihr Zahnstein habt, dann lasst ihr den bitte professionell in der Zahnarztpraxis entfernen. Wenn ihr ihn dann entfernt habt, dann tut ihr bitte alles dafür, dass er nicht wiederkommt. Dafür spielt die Ernährung eine Rolle, aber letztendlich auch die mechanische Reinigung, dass ihr Produkte verwendet, die schont und sanft sind, aber auch gleichzeitig gründlich reinigen und die Plack gut entfernen und dass ihr das Ganze natürlich regelmäßig macht. Mit Zahnpasten und Mundspülungen kann man das Ganze noch unterstützen, aber die mechanische Reinigung und die Ernährung sind auf jeden Fall da das Wichtigste.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 wie das bei euch eigentlich ist. Seid ihr jemand, der sehr schnell Zahnstein bekommt und damit Probleme hat oder eher weniger, vielleicht auch gar nicht? Es würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Schreibt mir das gerne unten in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann! Ciao!